So Clemens, Danke. übernehmen mal deinen Posten. Es war glaube ich ziemlich fad, dass du dir ein bisschen Lage machen kannst. Danke. So, Lead ist wieder da. Ja, ist ja. Bis du bloß aufpassen, dort oben liegt ein Sniper noch. ne? <lacht> Dann <lacht> darfst du die Position behalten, ich bin der Medic. <lacht> John, ich rück auf euch auf. Aber ich, das bringt halt nicht mit der Knarre hier drauf zu schießen. Ja. ja, wir sind da wo die Schüsse herkommen. Hab ich mir fast gedacht. Blau, ihr habt Befehle, oder? Von Jana. Nee, haben wir nicht! Dann äh, holt die euch, ich und Nico gehen Jana unterstützen. Check. Blau für... Äh, Jana für Blau. Ja. Frage, Befehle für Blau? Ihr habt die Rücksicherung von Befehle uns und <lacht> Äh, Bernie? Check, ja. Bevor du abmarschierst, äh, kannst ja, du ja, mir schnell das Bein nehmen. Jo Chef, kann ich. So. 5 Stiche, fertig sollte der Lachs sein. Klein Moment. Jo, danke. Warte, das warte, warte, warte, warte, warte. Und check. Äh, Clemens, okay. dann können wir auf die aufrücken. Wir sollen die Rücksicherung machen, aber die sind schon weiter. Ja. Die sind ungefähr da. Ja. Ich hatte Ach so, ja, dann äh, ja. nehmen wir deine Marschroute. Mach okay. du ersten Mann. Dagger. Okay. Ja, dann. Dagger wird. Äh, gelb rückt auf euch auf und gibt euch Rückendeckung. Ja. Lead an Dagger Ja. Ah, ich hänge an irgendwas. Äh, was ist eure aktuelle Position? Wir sind nördlich von euch. Verstanden. Ja. Da sind sie, durch die Tür durch. Okay. Aber du hast schon ganz schön was weggeholzt, Clemens, oder? Die ganzen Fahrzeugkills waren deine, oder? Medic, wir brauchen dich. Ja, na, also zwei ja. schon, aber Kommt. das Problem war, dass inne PRP, ne, das. Kann der Patient laufen? Können wir es indoor machen? Ja, wir sind hier, Komm. Check. Das Problem war, dass das Scheißding so komisch an der Klippe stand, verdeckt war. Das <lacht> Reicht ja an ja Klammerpflaster. Ich ich ja. ja. ich schau nochmal kurz in die Vitalwerte, wenn du unbedingt willst, kannst du jetzt schon abhauen, aber Puls ist wunderbar. Ja, wir machen schon die ganze Zeit weiter, Blutdruck ist wie ein Junger kannst. Jana kannst. Ja, passt, Johnny ist der nächste. Jo. Dann bräuchte ich erstmal ihre Kassenkarte, bitte. Genet ist es. Chris, als nächstes werden wir Richtung Westen vorstoßen. <lacht> Blutdruck <lacht> ist ein bisschen arg niedrig. Du kriegst noch was Richtung. von mir. Erstmal der Puls, ob der das erklärt? Verstanden. Ja, nee, der erklärt es nicht. Du kriegst nochmal einen halben Liter Blut von mir. <lacht> Wie sieht es mit Schmerzen aus? Keine. Keine. Du, ähm, Clemens, du kriegst von mir den Morphium. Du stehst jetzt schon. Ja, ja, es, ich würde dir auch kurz sagen, dass... Es gut Johnny, du bist durch. Der oh, ja. Debatte. So, dann kriegst du mal eine von mir. Aus dem Drei, vier, vier, okay. Wir schauen mal, ob du die so ganz gut verträgst oder ob du später noch eine EP wie am Puls brauchst. Rühr dich, ja. falls der Puls auffällig schlägt. Okay. So, bist fit. Komm rein. Na, dann lass raus. Hier rein. Also, wir gehen direkt los. Braucht den Medic? Nö, ja. nein. Okay dann sollen wir sollen immer auf rot aufrücken ja. das ist friendly das ist kein Feind. Okay, gegenüber wird gerade gekämpft im Haus. Du kannst es dir gerne mal anschauen. Da sind die anderen. Wie schlimm? Oder ist es safe bei euch? Kein Pool. Medic kommt Ich bin in der Tür danke Ich bin dran, einer CPA der Restsicherung Genäht, Puls ja. Nicht oh, Puls ist sehr schwach, aber ist vorhanden. Blutdruck nicht ganz dann so ab, schlimm. Wollen wir was machen Bernhard halt, oder? Ja, der warte. Ich komm, äh, das äh, Fahrzeug auf der Straße. Blutdruck ist eigentlich okay, der Puls Lieblatt, der stabilisiert sich, sie sollte eigentlich relativ gleich ja, kommen. Brauchst kein CPA äh, mehr machen. Sie hat wahrscheinlich nur noch, noch Schmerzen, rein. das kann ich aber gleich, gleich fixen. So, Jana, hab dich äh, gleich. Schau Sorry, mal, was der wir Puls, haben, Puls ist. Aber das geht so, der Patient steht wieder nicht weiter den Patienten anschauen, sichern. Wir, ja, wir gehen, wir gehen, wir gehen wow. äh, Ja, Epi so brauchst du so nicht, du das hattest nur einen, das so einen so Puls. Clemens, wo bist du? So. Bist du außerhalb? Damit hab ich nicht gelitten. Rest! Sonny ist hier, PFL. Also, Wiederholt Wasserfahrzeug. Wagenfahrzeug. So. Auf der Hauptfahrzeug war okay. ein Fahrzeug, das überall schon fliegt. Wir gehen weiter! So, Clemens, bin wieder bei dir, wir gehen weiter. Rot, ja. Weil sonst haben wir hier keine. Beziehungsweise ich habe keine, du bitte leben. Also ja. in aber Ja. Chris, Richtung nord die Straße weg. Blau springen. Gelb springen. Kontakt der Straße Nordwest. Ach, Kontakt der, der Straße. Wie weit? 150 bis 200 Meter. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, Wir sind alle ziemlich nah dran. Können wir uns verteilen? Ja. Äh, Liegt da einer? Ja. Wir gehen. Sind sie noch da? Ja, Kontakte auf der Straße dran, ein paar Kontakte wahrscheinlich noch links hinter dem Gebäude Red. Ja. Holy shit, der steht ja direkt vor uns. Ja. Scheint auch eine kleine befestigte Stellung zu sein bei 018. Rechts der Straße. Clemens, dir geht's gut? Ah, oh. ich wurde leicht getroffen. Ist gut. Sind das unsere Unterlaufgranaten? Jawohl, das sind unsere. Sehr schön. So, dann gehen wir mal hier rein. Danny, hast du ein bisschen Glück für mich? Yes, sir. Wenn du die Ecke deckst. Ey, ey, ey, du siehst ja ganz schön zerrupft aus. Ja, ich bin hier das... <lacht> Geil, für alle. Der Elektromagnet. <lacht> ja. Oh, Berla, hast du Zeit? Ja, ja, ja, kleinen Moment. <lacht> Wer so fragen kann, braucht noch nichts So, ja, kriegst mal... ...kriegst einen ganzen Liter von mir. Wer braucht sonst noch was? Ich brauche noch Stoff. Bennet, ich bräuchte auch noch was dann. <lacht> ja, hier einmal Freefall. wir ja, ja. mal runter von der Straße, Jungs. Rein hier in die Mauern. Okay, erstmal rein, wie Chef Aber befohlen hat. Rein, rein. rein in den Compound mit dir, wie der Chef befohlen hat. Was kommt denn hier angeflogen? So, Nico wollte was. Wir haben hier ein Gebäude, das wir hier. Ich <lacht> brauche auch was, Ah, Als rein. <lacht> So, wir nähen den Nico mal zu. Ja, Chrissy noch. Sag mal durch. So, wir genäht den bist du. Den blauen Fleck interessiert mich. Nicht. Kannst dein Tourniquet abmachen. Chrissy braucht auch einen Blutdruck. Ist eigentlich okay. Und Puls. Wie sieht's mit Zielerei aus? Okay, Schmerzen? Dann aus, Rest alles ja, top fit dann passt. Johnny, lass dich mal vererzen. Wo ist er denn? Ach, da bist du. Da bist du. nicht gesehen. Ach du Schande. Ja, dann verbinde ich mal bitte selber auch ein bisschen. Bitte doch, da mal auf ein wir sollten uns leicht verteilen. Ja, der, der gesprochen hat, möge das bitte tun. Blaues Team an und für sich. Äh, sonst eher die Hügel im Blick haben. haben Wegen Scharfschützen und so. Rot macht, da hat jemand meinen JPEG gesehen? So, den Arm brauchen wir nochmal. Das das der ist hier. Ach, okay. <lacht> I lost my JPEG. <lacht> so. Ich hab ein bisschen was spritzen lassen, ich glaube, ich kann jetzt auffliegen. Oh. Das ist das wie sieht's <lacht> bei dem Flüchtling aus? Ja, ja, da hast du alles. Ach du Schande, unter aller Sau, kriegst mal einen ganzen Liter von mir. Also genäht bist du? Nee, also ein bisschen auf. ein bisschen Ey, mach auf ja, alle Tönnchen. Tönnchen. Ja, Wenn ihr wieder ab in der Bauzeit, seid, dann sagt Bescheid. Und dann geht's weiter. Ich glaub nicht, dass sonst was. Also du brauchst bei einer größeren Gefechtspause definitiv mal ein längeres Treatment, aber jetzt müssen wir weiter. Bist soweit weit marschbereit. Aber du es ziemlich wackeln. Äh, Egel, bitte komm. So, sind alle wieder fit, Jana? Ne? Draußen und dann nach Norden. An der Straße Richtung Norden, richtig gerne? Nein, wir sind schon äh, in der Mauer. Check. Ja, nicht bin hinter dir, ich brauche deine Catch. Also, Entschuldigung. Ja, Kann ich mehr vernünftig laufen, gebrochen das ist es nicht, keine Ahnung. Ja, ja. Weil es halt nicht dicht ist. Wir so, das stech mal zu und dann sollte es dann eigentlich wieder gehen. Was macht dein Blutdruck. Ja, einen halben Liter kriegst du von mir. So, warte, Johnny, ich hab's gleich, die Nadel muss noch rein. Ja. So, passt, nicht dran ziehen. So. Johnny wieder fit. Gut, dann gehen wir. So, Clemens, okay, wir können weiter durchmachen. dann lass wir mal blau, Oh, gelb, nach nicht Ja. Clemens, du kannst nach vorne gucken, weil gelb nach hinten deckt. So ein bisschen spannender. Was? Fließend Wasser? Hier? Ich krieg mich nicht mehr. Das sehe ich zum ersten Mal. Woho! Also wiederhole, vor uns östlich im Tal. Ja. Östlich ist noch ein Infanterist. ja. ja. Äh, können wir uns ein bisschen verteilen, Gelb? Ja, Da ja. kam gerade eine HE rein. Wir springen direkt weiter Richtung Norden. Jemand ja, verletzt, ja, ja, Degger, bitte komm. Ich bin relativ äh, stark verletzt. Degger hört. Vor euch im westlichen Tal befindet sich der infanterie Kurz Sie Stock Rot ist der Innenhof, wo ihr drin seid sicher. Ja, verstanden? Ja. Medic kommt. Folge. Wo sind die Patienten? Ah. Leg ja. dich mal bitte hier in das Gebäude rein. Ja. So schnell wie es geht. Okay. Ne, passt, passt, passt, passt. Stehst gut. Okay, wir klären jetzt weiter mit Johnny. Der Rest bleibt. Ich kläre mit Johnny. Der Rest äh, sichert ähm, den Medic. Medic steht gut gedeckt. Kannst du das Tourniquet abmachen? Okay. So, dein Blutdruck ist einigermaßen gut. Da wir hier jetzt also relativ gut gedeckt sind, kriegst du jetzt von mir mal die große Behandlung. <lacht> Jana, der Autogunner hat er ziemlich was abgeregt, der kriegt von mir jetzt gerade die große Behandlung, weil es hier gerade schön gedeckt ist. So, verstanden. Lasst euch von Geld decken. In einer Minute ist er wieder marschbereit. Ist das klang nach AK und okay, du bist gut. To go, oder? ich komme aus dem Fenster heraus, Clemens. Was ist denn in den zwei Kisten hinter dir drin? Da ist es so aus, als stand einer hinter dir. Ähm, das sind Minen drin. Minen. Ah, schade. Wurzäcke. Blut hätte ich gebrauchen können. Jana, ihr seid relativ weit umwechselt. nördlich. Sollen wir aufrücken, oder? Hm, seid ihr wieder gut? Sind alle wieder gut. Na, dann kommt. Okay. Richtung Norden, durch die Loch, durchs Loch, da, oder so. Wenn ja. Ja, ja. Ja. Wenn's gehen würde. Ja, das ist ein schönes Schussfeld. Ich bleib auch mal draußen, dann sind wir alle auf einem Fleck. Chris, mit Johnny mitgehen, ihr habt eine Aufgabe. So, Bernie. Das war zu laut. Was soll der Bernie? Mich, mich flicken, bitte. Ich haben ah. okay, so. wir die Gebäude sich an. Wir gehen Bunker gucken dann Nein, nein, versagt hast du dich ja gut. Natürlich. Dann schauen wir mal was dein Blutdruck macht. Die sind bei euch in der Nähe, Achtung. Blutdruck, oh ist relativ niedrig. Warte, kriegst nochmal einen halben Liter von mir. Sehen tue ich sie nicht. Die sind bei im Süden 169. Das ist mein Sektor. Kein Moment. Nadel kommt und läuft rein. Danke. Blaues Team kommt jetzt mit dir. Eieieiei. Ei, ei, ei, ei. Die ja. holen wir uns, die Boys. Ach, doch, doch. Wir sollen ihr hinterher? Clemens, wir sollen Jan hinterher. hab sie genau beim orangenen Auto gesichtet, Jana. Genau in dem Loch. Jana, wenn du da einfach mal eine Granate richtung orangenes Auto wirfst, sieht's gut aus. Nate out. Gelb nicht dahin laufen, gelb nicht dahin laufen. Gelb lauft da nicht hin. Die Nade war okay, gut. Die die Aber ich weiß nicht, ob sie gewirkt hat. Ich glaube, sie hat gewirkt, ja. Der lag ja. da vorher noch nicht. Achtung, Gebäude noch nicht, clear. wir clearen jetzt hier durch. Beide. Clemens, du bist der Buddy von Jana. Ne? Clear mir die Gebäude, schau auf Jana und folge ihr. Ja, ja. ja. Gelb, könnt ihr diese ähm, AT mitnehmen? Ja, mach ich. Dankeschön, weil ich hab nämlich schon was am Buckel. Alles sauber, äh, Ja. ja. Ich dann bei nächster Gelegenheit. Ja, im ja. Gebäude bitte! Ja, ich kann Alles sauber. Ja. Ich würde hier gern Geld versorgen. Ja, mach. Ah shit, ich will das wieder. Ja, ja, ja, ich bin dran. Oh, oh, alles ist sauber. Oh, yeah. Bind dir's mal bitte selber ab. Ich fange ja, dann ja, zum. Das war schon mal alles durchbandagiert. <lacht> Na was ist da los? So. Na ja. Okay, ja. Der zackig sind ja kleine Geschichten, wo er nichts Großes. ist. hast a lot of blood. Johnny, einfach ja, ich auf, ich äh, Blau auf, öh, auf gelb aufrücken. Nein, auf ist doch ausgelaufen. Nochmal? Ich, ich setz, setz mir selbst gut, wenn du Ah, du hast... was? Ja, wenn du kannst. Ja, ja. Wenn sie es entzündet, bin ich nicht ich, <lacht> ich schuld. Oh, nein, Ah, Verzeihung, ähm... <lacht> ne, wir sind ja. gleich neben euch, glaube ich. Down, down, down. Wir müssen nur nach Osten, da sind wir dort. Oder war das der Heli? <lacht> <lacht> Blutdruck, ja, ist nicht so toll. Das wird nicht reichen, kriegst noch mal einen halben Liter von mir. Okay, danke. Fine. Wie geht's dir, Nico? Oh ja, super. Was? Wie neu gebohrt. <lacht> okay. Ups. Ja, wir haben Geld gefunden. Das sollte eigentlich passen. So, danke. Dann geht's weiter. So, dann könnt ihr inzwischen Lassen aber noch weiter auf, zu uns aufbringen nach Nordosten. Ich hab's keinen Da wo Clemens was und ich sind. Sagen wir das nicht. Ja, die kommt zu euch. Äh, liegt da ein Ja, und Däger hört. Äh, start. Ja, du bist bei einem Teil von meinem Team und das andere ist, dem geht's wunderbar. Das ist sehr schön. Kann irgendjemand das Artiro. Ah, hat schon jemand, okay. Sind zu schwer. Kilo. Der N der hat noch nichts am Buckel. JTEC! kannst du uns ein Rohr tragen? JTEC! Ja. kannst du uns eins der Rohre tragen, das da? Ah ja. Danke. Wir hat wir hat den Medic gerufen. Ich mich? Nicht, dann habe ich okay. mich verhört, Entschuldigung. Wir gehen jetzt noch Richtung Ost-Nord-Ost, die letzten paar Gebäude machen. Ost-Nord-Ost, die letzten paar Gebäude machen. Ja, geht verstanden, wir kommen nach Chris, ich brauch deine Sicherung. Blau sichert Richtung Nordwesten die Straße entlang. Und Chris Richtung Ah, Nordost. okay, Nordwesten sollen wir machen. Nordwesten hat's geheißen. Yes. Yes. Ja, okay, ich bleib bei dir, Clemens. Kannst du noch mal kurz über mich drüber gucken? Äh, mach aber das in der Deckungsstellung, so dass du Nordwesten decken kannst, dann gucke ich dich nebenher an. So. Steht die Sicherung? Ich muss dir eh langsam mal zurückrufen, ja. bis wir auffüllen können. Positiv. Johnny und die springen? Dann setzen sie den Boden. Ja, cool. So, dann wirst du noch von mir genäht. Gut. Äh, wir schauen, dass wir zu rot abschließen, Nico. Die sind okay. rüber gesprungen. Okay. Alles. Ich lass euch kommen. drüben. Geht hör! Ich lasse aufklären, oder? So, dann schaue ich mir deinen Blutdruck an. Genäht bist du? Blutdruck ist eigentlich okay. nee das lasse ich mal so. Bist du wieder fit? Ja, mir geht's so, also weit. Wieder. Danke dir. Ich hab schon das gröbste alleine gemacht, aber. Ja. Warte. Oder okay. okay. okay. Mal, jetzt kommt Jana, es wieder bei Hardcover, soll blau springen? Negativ hier, bleibt drüben Check Dann gucke ich mal hier Richtung Innenhof Ne, ich geh mal hier vor an die... an die Hau oh. hm. Ah, man kann ja auch durch die Fenster gucken übrigens Aber nicht wirklich gut Okay Boys, wir sind hier durch Bedeutet das irgendeine Handlungsanweisung? Negativ, das habt ihr einfach gut gemacht. Einfach äh, weitermachen. Lied an Dagger, wenn wir dann alles durch haben, dann sammeln wir uns und schauen weiter.